Hallo. Nach dem letzten Video fragen wir uns alle, was ist da am Ende des Videos passiert? Wer ist dieser Pinguin? Wo ist er hin verschwunden? Das erfahrt ihr in diesem Video. Halt, halt, nein, nein, aus, aus. Das erfahrt ihr in diesem Video noch nicht, weil leider das zweite Video noch nicht fertig ist. Ich muss halt noch was drehen. Ciao. Gibt's vielleicht stattdessen einen Ersatz? Na gut. Der YouTuber Simon Will rief in einem seiner Videos die eine Stunde Vlog Challenge ins Leben. Darin ging es darum, ein Vlog-Video in einer Stunde abzudrehen. Und im Grunde werde ich heute das Gleiche machen mit einem Socke-Video. Viel Spaß dabei! Aber als erstes werfen wir einen Blick aufs Handy und stellen den Timer auf genau eine Stunde. Und Los. Hm. Was könnte ich denn so machen? Es ist gerade Herbstauer und da steht auch ein Baum. Ist das Zufall oder ist das ein Zeichen? Vielleicht sollte ich es wagen und einen Schritt vor die Tür setzen. Okay, ich habe es getan. Ich bin draußen. Wow. Und was sehe ich da? Die Blätter entziehen in Vorbereitung auf den Winter, ihr Chlorophyll, den Äste und den Stamm. Oder anders gesagt, es ist Herbst. Schön. Dann Mal gucken, was haben wir denn noch so... Oh Gott. Das tut mir nichts. Ganz liebes Bali. Ganz liebes Bali. Und tschüss. Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. Und da sind noch schöne Muscheln. Ui, was für ein schöner Smiley. Oh, hallo, hallo Kaninchen. Hallo, hallo, wie geht's? Nicht besonders gesprächig. Wir haben noch eine halbe Stunde. Und das Video hat immer noch kein richtiges Thema. Ich glaube, wir sollten mal wieder reingehen. Hm, vielleicht bringen wir ein bisschen Bildung mit rein. Obwohl, ich habe ja vorhin erzählt, dass die Bäume in Vorbereitung auf den Winter das Chlorophyll, also den grünen Pflanzenfarbstoff, aus den Blättern zurückziehen und deswegen, dass die Bäume sich gelb-orange färben und die Blätter dann schließlich runterfallen. Also ich würde sagen, damit ist der Bildungsauftrag definitiv erfüllt. So schön, dass man es auch sieht. Aber wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Oh, fast nur noch fünf Minuten. Ich glaube, wir müssen mal zur Endcard kommen. Hm. Eigentlich wäre das Ganze in dem schönen äh, Blau von diesem Kanal doch noch schöner, oder? Ui! Ja, sehr schön. Also da drüben gibt es andere Videos. Da könnt ihr ein Abo da lassen. Und ich sage bis zum nächsten Mal, wo wir dann dem Pinguin endlich auf die Schliche kommen. 3, 2, 1. Ende.